Okay, vielen Dank, Herr Borner und Grünen, dass Sie mich dabei unterstützen wollen. Wie machen wir das jetzt weiter? Genau, also ich bin, mein, mein Name ist Michael Borner, ich bin im Stadtrat, ich bin im Bauausschuss und ich werde nächste Woche einfach mal im Bauausschuss ganz intensiv nachfragen, ob es möglich wäre, vorübergehende Fahrradständer in der Kasselstraße aufzubauen. Wir können es halt nicht fest installieren, weil die Kartenstraße noch umgebaut werden muss. Alles klar, vielen Dank.